Heute wird es richtig kasig mit einer wilden Outdoor-Küche. Und zwar sind wir unterwegs in Pinzgau und machen dort original Pinzgauer Kasnocken auf offenem Feuer. Heute wird es richtig rustikal und für unsere Wildlife-Kasnocken braucht man natürlich einen richtig guten Käs Das haben wir bei Martina und Sigi Herzog. Das Sigi macht nebenbei auch noch einen Gin. Das werden wir uns auch noch genauer anschauen. Aber als erstes tanken wir jetzt einmal unser Auto. Ich mache halt und Kasnocken. Also wie weiß ja, im Pinzgau ist das normal so, drei Sorten Käse waren gut, eine gute Mischung. Und ein bisschen Ausgefallener war irgendwie interessant. Was hättest du da für mich? Ja, ausgefallen habe ich auch da. Also was halt super ist, was unser Standardkäs für die Kasten ist, ist der mhm. Das Ist einfach ein Muss, weil er einfach einen guten Geschmack hat, würzig ist äh, und auch äh, ein bisschen Fett dazu gibt. Was du, brauchst dann für die Käseknocken auch nicht so viel Fett. Und dann nehmen wir mal noch irgendeine andere. Wir haben dem einen zu dazu Mildern, aber wenn du was Ausgefallenes willst, war halt sicher interessant in der Chili-Kasse. Chili deswegen auch, weil einfach die Schärfe mal was anderes ist. Mhm. Und Chili einfach auch so uh, verdauungsfördernd, ist, Stoffwechsel anregend. Gell? Das Scharfe, die Kassnocken sind ja schwer und fett. Und das war sicher etwas Interessantes dazu. Die Chili hat zu den Nachtschatten gewechselt und es gibt Aufzeichnungen, dass schon circa 8000 vor Christus die Menschen Chilis verwendet haben. Die Urform war eine ganz kleine rote Beere und sie kommt aus Südamerika und aus Asien. Erst durch Christoph Kolumbus ist sie zu so circa um das 15. Jahrhundert auch nach Europa gekommen. Die Chili, die hat ganz viel Vitamine, Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe. Und da ist vor allem das Capsaicin ganz interessant. Das regt nämlich die Durchblutung an, das fördert unsere Verdauung, senkt auch unseren Blutzucker und unseren Cholesterinspiegel. Außerdem hat es ganz viele Antioxidantien enthalten, was entzündungshemmend wirkt. Die Chili regt auch unsere Kerntemperatur im Körper an. Somit verbraucht man mehr Kalorien und das ist super für unser Gewichtsmanagement. Die Chili kann man in unterschiedlichsten Arten verwenden, frisch, getrocknet oder einfach in einer Paste haltbar gemacht oder eingelegt. Sie kann aber auch Bestandteil von einem wärmenden Tee sein. Als dritten Kass dann vielleicht noch den Boxhangklee. Das leicht nussige ist einfach spannender dazu, finde ich. Der Boxhornklee hat zu den Schmetterlingsblüten gewachsen und er stammt ursprünglich aus dem Mittelmeerraum. Man findet ihn kaum ausgewildert, hauptsächlich nur in kultivierter Form. Im zeitigen Frühjahr kann man die ganze Pflanze verwenden, ansonsten nimmt man nur den Samen her. Nach der Blüte entsteht dieser Samen, man erntet die Pflanze, hängt sie zum Trocknen auf und klopft die Samen raus. In den Samen sind 45% Schleimstoff enthalten. Wenn man daraus einen Kaltauszug macht, hilft es wunderbar gegen Atemwegserkrankungen und bei Magenbeschwerden. Außerdem stärkt er unsere Leber, lässt Blutzucker und Cholesterinspiegel senken. Wir kennen den Boxhangklee hauptsächlich aus exotischen Gewürzmischungen, wie zum Beispiel am Curry. Man kann ihn aber auch frisch, getrocknet, geröstet im Ganzen oder gemahlen verwenden. Aber man kann auch Sprossen draus machen. Boxhangklee kennt man ja so bei uns da. Ich habe aber wieder einen Boxhangklee, auch nicht immer, aber der hat so interessante, nussige Noten dazu. Okay. Ja, das darf gut passen. Nussig und, und, und, und chili. Und die Schärfe dazu? Gell? Ja, für scharfe scharfen Das ist einmal was ja. Neues. Genau, vor allem ist es gut für den, für den Stoffwechsel, das schaffe ich nachher, weil ja. ein noch liegen so also am Morgen und dann ist das sicher was Gutes. Wie bist du eigentlich zu dem gekommen, dass du Chili und Boxhaunklee, das ist halt schon sehr speziell? Ja, weil man halt einfach viel, wenn man offen ist für gute Sachen, dann probiert man viel, auch woanders und schaut und dann denkt man sich, ja, fangen wir halt probieren an. Wir haben ganz mit Standard angefangen und haben das halt nach und nach erweitert. Und wie produzierst du jetzt deine Kassorten? Also ich kriege die Mühe aus der Region und eben, wenn ich die kriege, dann Käse Und das ist natürlich der Idealfall. Gell? Und wie lange brauchen die Käse ungefähr, bis sie dann genussreif sind? Also meine Käse brauchen nicht so lange, die, die brauchen so zwei bis drei Monate. Und die lagern dann im Reifekeller und das kannst du dir ja dann anschauen. Gell? Der Käse ist ein uraltes Produkt. Man hat das einfach verwendet, um die Milch haltbar zu machen. Heute ist eine hohe Kunst daraus schon entstanden. Für die Menschen, die Milchzucker nicht so gut vertragen, ist Käse eine super Alternative, weil durch den Reifeprozess der Milchzucker sie in Milchsäure umwandelt. Desto härter und reifer der Käse wird, umso weniger Milchzucker ist enthalten, aber dafür umso mehr Kalzium. Der Käse hat auch viele Vitamine enthalten, wie A, D, E und K. Aber auch Phosphor, Kalium, Jod und Calcium, was super ist für unsere Knochen. Er hat auch viel Eiweiß enthalten, was gut ist als Baustoff für unsere Muskeln, aber auch für unser Immunsystem und für die Blutgerinnung. Ja, Wahnsinn, so viele Sorten. Aber an den Raum, an den Reiferaum, da muss man sich erst weil das ist Speziell der Geruch, das hält man nicht so lange aus. Aber ich habe für mich meine drei Sorten schon gefunden: Chili Chilihas und Buxoenclé. Und die werde ich mir jetzt mitnehmen. Aber wir schauen auch noch zum Sieg auf in die Brennerei, weil ein Gin dann schon auch gerne noch kosten. Markus, nein, ich dich. du, ich brauch nur noch Nachspeise, ja. der jetzt an einen Gin denkt. Ja, die Hasen sind so einfach ein bisschen deftig, gerne schon ja. ein bisschen ein bisschen Gin doch. Ja. Du, wie funktioniert jetzt das da eigentlich genau bei dir? Der Brenner läuft so. Wir haben jetzt da in meinem Gin inne. Das heißt, wir haben da die Kräuter vorher es in Alkohol eingelegt. Mhm. Das wird dann da in die Blasen eingebüht, wird da drinnen dann erhitzt. Der Alkohol dann steigt dann auf, geht über diese Kolonne auf, wird da innen gereinigt und geht dann über die, über die Kühlung, mehr oder weniger Wasser und rinnt dann über die Vorlage heraus und wir können das dann so dann gewinnen. Das ist aber nicht das, was du anfühlst, oder? Nein, das ist jetzt ein reiner Gin. Das hat ungefähr 86 Prozent, so wie es Halleluja. da ist. Das wird jetzt dann mit 86 Prozent gelagert, mhm. wird dann mit unserem eigenen Quellwasser verschnitten auf 40 und so geht es dann an den Handel und im Verkauf. Und so war es jetzt quasi eine kurze Nachspeise. So war es eine kurze Nachspeise <lacht> und wenn wir es ein bisschen verdienen, ist es eine längere genau. Nachspeise. Ist der Gin eigentlich ein Geheimrezept oder, oder sagst du, da gibt es schon Sachen, wo du sagst, das ist drinnen, das sind Boah, die Zutaten? Nein, ich mein, Geheim. Jeder hat sein eigenes Chine-Rezept. Äh, wir haben auch einen langen Düftel unseren, was halt immer drin ist oder die meisten Gin ist einfach heute ist immer drin, muss drin sein. Also ja immer, meistens aber äh, Koriander drinnen. Und wir haben halt noch Sachen, wie Muskatblüten, blüten Orangensessen, Orangenzesten, Sternanis. Und halt, da ist jeden eigentlich Freuden Lauf lassen, was es eigentlich ja. will. Ja Markus, möchtest du mal kosten, weil das ist, wenn das frisch rauskommt. Sind wir das dran? Will, ja, das ist gut. Ja. <lacht> so. Also einen kleinen Boah. Schluck. Boah, halleluja. Uiuiui. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. <lacht> Boah, also das ist immer intensiv. Das tut gern, gell? <lacht> also so so, kann, darf man sich das ja gar nicht vorstellen. Nein, ist ja so ist einfach das reine Essenz, was rauskommt. Gell. Aber hat extrem viel Aroma. Also ja, Das ist, ja ist natürlich klar, gell, weil da ist, das ist das, Roh, das Rohprodukt und da ist die ganze Kraft drin für die ganzen Kreiter, gell. Mhm, Ja. Aber ist es das so, dass das dann durch das Verdünnen mit dem Wasser dann noch intensiver wird, oder? Die Aromen kommen anders raus. Also, wie es jetzt so riesig gestorch ist vom Alkohol her, kommen dann die Aromen mit durchs Wasser anders raus. Weil man muss eigentlich, wenn man so einen Schnaps probiert oder so einen Gym probiert, wo eine Storch ist, muss man also angesetzt gesetzt wieder probieren, weil das entwickelt sich alles komplett in eine andere Richtung dann. Ja. Ist ja eine Riesenapparatur Apparatur eigentlich, das Ganze mit der Brennerei. Natürlich sicher extrem aufwendig, auch vom Strom her. Wie halbst du das mit dem Strom, mit dem Strom sparen? Ja, bei uns ist es so, wir heizen den ganzen Betrieb und die ganze Brennerei eigentlich alles mit Hackschnitzel, und wir haben eine Hackschnitzelanlage in Kombination mit einer Solaranlage. Zusätzlich kriegen wir jetzt eine PV-Anlage und das wird dann eigentlich eine ganze runde Geschichte werden. Ja. Und wie tut sich das mit dem überschüssigen Strom? Ja, wir werden schauen, dass wir den überschüssigen Strom den wir bei der Salzburger geht dann und einspeisen und wir haben Elektroauto haben auch und dann schließen wir das auch alles. Ich habe übrigens mein E-Auto bei dir angesteckt, das passt eh, oder? Ja, das passt <lacht> auch, das kriegen wir <lacht> auch noch hin. Sehr gut. <lacht> ein bisschen Wildlife Kitchen da im Stolzengraben. Wir haben schon Feuer gemacht ja, und da brauchen wir jetzt für unsere Kasnocken noch ein paar Grundzutaten. Das heißt, wir haben unseren guten Kas den wir mitgebracht haben. Wir haben eine Spätzle, eines der einfachsten Sachen auf der Welt. Müll, Eier, Salz, Wasser. Mehr braucht man dazu nicht. Dann ein paar Zwiebeln, ein bisschen Rindsuppen, ein bisschen Öl für die Pfanne und Salz und Pfeffer und oben drauf ein Schnittlauch. Und dann sage ich euch das Schwierigste heute, war definitiv das Feier machen. Das Wichtigste bei den Kasnocken ist eigentlich, dass die sogar ein bisschen anbrennen dürfen und dass man richtig schöne Printen kriegen, die man dann aufkratzen und unter die Kasnocken drunter mischen. Und wenn man das macht, das zeige ich euch jetzt gleich. Für unsere Kasnocken würfeln wir natürlich jetzt noch unseren Käse, den boxhorn -Klee käse einen Chilikäse und einen Sommerstein. Und ich bin schon sehr gespannt, was das heute mit unseren Kasnoten macht, weil das wird sicher ein bisschen anderer Geschmack werden. Und der Boxankleer scheint ein bisschen reifer, da nehmen wir ein bisschen weniger. Und Chili darf es gerne ein bisschen mehr sein, weil ich persönlich mag es gerne ein wenig scharf. Dann geben wir in die Pfanne ein bisschen Öl, das lassen wir richtig heiß werden. Dann geben wir dazu unsere Zwiebeln, dann die ganz kurz schön glasig anschwitzen. Dann geben wir unsere Nocken dazu, unsere Käsewürfel, gießen das mit ein bisschen einer Rindsuppen auf. Und dann, wenn man das auf dem Feuer richtig schön langsam mit Füge Geduld cremig rühren und jetzt, wenn der Käse anfängt, sie so richtig schön zum verschmutzen, dann darf man unten jetzt nicht mehr wegkratzen. Äh, nämlich jetzt darf man die Brinten ansetzen lassen und oben nur mehr leicht bewegen, damit das unten eine schöne Kruste kriegt. So, jetzt sind wir fast fertig. Jetzt haben wir schon richtig schon diese schönen Printen jetzt und drunter gnischt. und es gibt dann diese leicht krustige Konsistenz von den Kasnoten und das ist eigentlich das, was die Kasnutzen ausmacht. Und jetzt gehen wir zum Schluss noch unseren Schnittlauch drauf und natürlich ein bisschen frisch gemahlenen Pfeffer, das macht unsere Schärfe dann noch ein bisschen runder. Der Pfeffer kehrt zu den Pfeffergewächsen und ist die Frucht des Pfefferstrauches, kommt ursprünglich aus Südindien. Es gibt aber auch den Pfefferbaum, der kehrt zu den Sumachgewächsen, von dem haben wir den rosaroten und den bunten Pfeffer. Der grüne, schwarze, rote und weiße Pfeffer kommt von demselben Strauch. Aber der grüne zum Beispiel wird einfach früher geerntet und wird eingelegt, gerne in Essig oder auch in Salz. Der rote, den erntet man erst ganz reif, der ist somit am aromatischsten und am fruchtigsten. Der weiße ist eigentlich der rote, der im Wasser eingeweicht wird, die Schale abgezogen wird und dann getrocknet wird. Und der schwarze, der wird halbreif geerntet, in großen Häufen aufgelegt, da entsteht die Gärung, er wird schwarz und dann wird er getrocknet. Der Pfeffer kommt aus allen Teilen der Welt und es gibt da unterschiedlichste Sorten und somit auch unterschiedliche Geschmäcker. Wichtig ist, dass der Pfeffer erst kurz vom Verzehr gemahlen wird, weil die Aromen und ätherischen Öle sehr leicht flüchtig sind. Der Pfeffer hat den Schafstoff Piperin enthalten und der wirkt super durchblutungsfördernd auf unsere Verdauungsorgane, was uns hilft, schneller und besser die Vitamine und Mineralstoffe im Körper aufzunehmen. Außerdem fördert er nur die Bildung des Serotonins, was zuständig ist für unsere gute Laune. Und ich sage euch: so geile Kaasmucken, die werden wir jetzt gleich verkosten. Und da bleibt mir nur noch eins zum Sagen: Team, verkosten! Ich gespannt. Also ich muss sagen, für mich persönlich perfekte Gasnotten, Wild Nature und zum Schluss noch ein bisschen Verdauungsschien. Wenn euch Pinzgauer Kasnocken folge in der Outdoor-Küche gefallen hat, dann gibt es da noch mehr davon und am besten noch abonnieren.